so verschiedene verschiedene Geschmack ne pineapple Ananas was noch süß yes. Strawberry verschiedene Geschmack Mango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 ja, ist schon viel Wasser, ne? Ja, also, schon viel Ich Das kann ich gar nicht. Aber das andere liegt eigentlich hier. Sehr <lacht> <lacht> gut. Genau. genau richtig. Ich Ich Ich bin ihn. Ich tue Ich